Aufgeschrieben ein Bundeskreisruhe. das Karlsruhe in dem Stand noch viel Wunder werden soll, oder da Und dann noch große da, weil die erkennt man von ganz weit, sondern gar nicht, muss man ganz nach. Und dann noch in grünen Grünphase für die Fußgänger und für die Autofahrer. Und dann noch farbliche Mülleimer, dass man die auch Nachts auch erkennt und dann noch mehr Guten Tag, mein Name ist Christoph Geier und ich bin der Laubjörn. Und uns ist aufgefallen, dass in der Kalterstraße sehr viele Fahrräder sehr chaotisch geparkt sind, an Laternen, Straßenschildern oder auch einfach irgendwo ein Schaufenster angelehnt. Und wir würden gerne. Fahrradständer anbringen.